weinen der Schmerz vorbei sind das Elend der Hass und der Streit das neue Welt. Wie gern möchte ich doch sagen, endlich ist die Corona-Pandemie vorbei. Wie sehr sehne ich mich doch mittlerweile selbst nach einem Danach- bzw. nach dem Davor. Vermutlich gibt es viele Menschen, die ähnliche Wünsche hegen und die sich nach dieser oder jener Zeit sehnen. Doch denke ich, wissen wir alle, dass es so wie davor nie mehr werden kann. Zu viel ist zerbrochen. Zu viel ist verloren, und viel zu viele Menschen sind gestorben. Vieles hat sich in unserem Leben verändert und unser Leben neu geprägt. Ebenso fragt sich, ob es einen danach jemals überhaupt geben kann und wie dieses aussehen mag. Ist doch unsere jeweilige Gegenwart und Zukunft immer auch von der Vergangenheit mitgeprägt. Die Corona-Folgen werden da sein werden bleiben beziehungsweise wir werden gelernt haben, mit diesen zu leben, an guten wie an schlechten Tagen. Das Leben ist oft nur schwer bzw. manchmal gar nicht zu verstehen. Das mussten auch die Jüngeren Jesu erkennen. Sie sahen, wie qualvoll und grausam er am Kreuze sterben musste. Und sie mussten lernen, ohne ihnen klarzukommen. Die ersten Jüngeren hatten Begegnungen und Erzählungen mit und von dem Auferstandenen. Und natürlich hatten sie und haben wir daher die Hoffnung und den Glauben an die Auferstehung Jesu und an das Leben danach, beziehungsweise an ein Leben bei Gott. Doch wie mag dieses Aussehen und wie macht es sich in meinem Leben sichtbar wirksam? habe ich doch manchmal viel zu oft immer noch Zweifel an dem Ganzen. Gott, ich bitte dich, sei mir und sei allen Menschen nahe. Besonders dann, wenn wir an dem, was uns bedrückt, uns schwerfällt, zu zerbrechen, zu verzweifeln drohen. Ich bitte dich, Lass uns dein Angesicht schauen. Gott wohnt bei den Menschen, die Zeit ist erfüllt. Gott wischt ab die Tränen, er tröstet, er lacht. Gott macht alles neu.